Mit dieser Antwort hätte niemand gerechnet. Und speziell Menschen, die noch nicht bereit sind, sich impfen zu lassen oder überhaupt nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, die haben oft ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem Thema umzugehen. Das Schönste auf der Welt für mich, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu coachen, Menschen zu helfen, auf die nächste Stufe zu kommen. Menschen zu helfen, mit wenig Input viel Resultat, viel Ergebnis zu bekommen. Und so habe ich vor kurzem eine interessante Begebenheit erleben dürfen, weil in vielen Gemeinschaften oder Unternehmen ist das Thema Impfen sehr präsent. Und speziell Menschen, die noch nicht bereit sind, sich impfen zu lassen oder überhaupt nicht bereit sind, sich impfen zu lassen, die haben oft ein bisschen Schwierigkeiten, mit diesem Thema umzugehen. Und so habe ich vor kurzem eine interessante Begebenheit erleben dürfen und äh, zauberhaft, einfach zauberhaft. Mit dieser Antwort hätte niemand gerechnet. Wir sind da so in einem Kaffeeraum, äh, die Mitarbeiter reden so ganz belanglos miteinander und dann kommt ein neuer Kollege dazu und ganz spontan fragt ihn jemand und wie sieht es mit dir aus? Bist du geimpft? Und er sagt ganz spontan ja. Ich impfe mich täglich mit Freude, Vitalität, Lebenskraft, Motivation, mit guter Laune. Und der Kollege neben ihm sagt dann zu ihm, wie machst du das? Kannst du mir das sagen, wie das geht? Das möchte ich auch. Was ist passiert? Im gesamten Raum war die Stimmung gut, kein Thema mehr. Das Thema wurde nicht in Frage gestellt. Alle haben geschmunzelt, haben eine Freude, einen Spaß gehabt. Es war einfach vom Tisch dieses Thema und dieser Befragte musste sich nicht outen zu einem Thema, wo er vielleicht sich nicht outen möchte. Wir sehen, es gibt immer Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, sich zu einem persönlichen Thema zu outen, wenn man es nicht möchte. Dann findet man einen anderen Weg, wie dieser eine Mitarbeiter. Herrlich, zauberhaft. Die Stimmung war gut, es war alles in Ordnung und das Thema war vom Tisch. Keiner musste sich schlecht fühlen. Traumhaft, herrlich, genau so ist es richtig. Und das wünsche ich dir. Viel Freude, Leidenschaft, Kreativität, Vitalität und alles, was dieses Leben lebenswert macht, im Hier und Heute. Wir sehen uns beim nächsten Video, ich freue mich schon drauf. Viert Servus, mach's gut.